Einen wunderschönen guten Morgen. Seit Herbst 2021, also mit iOS 15, da lernte der mobile Safari seine Erweiterung, die Safari Extensions. 30 Stück waren hier bereits Thema und heute, heute fege ich zusammen, was sich seitdem als empfehlenswerter Software noch so angesammelt hat.